Und du meinst, es schmeckt? Hallo, ich bin should be able to So it's a little bit ich than a little Brauchen wir einen? Einen Topf. Ja, sieht doch gut der ist aus. Weißt du, warum das vorher gekocht wird? Nee. Also in, in China wird das Fleisch vorher gewaschen, weil durch den Koffergang kommt Blut raus. Mhm. Das schwimmt dann an der Oberfläche und das muss man abschöpfen. Aber da ist doch gar kein Blut. Bei uns macht man das nicht. Schon. 这个伙伴有这么多血出来<笑><笑><笑><笑> <下一股, 现在是我, 笑> 炒糖色是吗？嗯，对，炒糖色。我很好奇，我爸爸能不能一次成功。Bisschen mm, wow, -right, like Öl. Bist du Fan von Wang Gang? Natürlich. Ich hoffe, er ist ein Fan von mir. Reicht das? Einmal oder zweimal? Zweimal. Bewegen. Ah, jetzt wird, wird schon dunkel. Bewegen, bewegen, bewegen! Du hast schon, schon, schon Stücke drin, weil das Wasser raus ist. Du hast doch schon Stücke drin. Dann, das sind feste Stücke schon drin, oder? Das ist schon kompliziert. kompliziert ist das? Du musst Schön kompliziert ist Das muss ich immer Aber hoch. Hoch mal? Das ist ein Dann Ich muss dann Zoom auf den Tompoleize! So, guck mal, was Was hältst Was hältst du? Guck, da wird schon ganz braun. Ja, Wasser? Ach, komm. Eisen, schnell und zu wenig Wasser machen. Du musst gleich Wasser machen. Tompoleize! Die Sache. Ja, das Schwierigste ist. Karamellis. Okay, jetzt haben wir auch wieder hoch. Ich <lacht> glaube, dass wir alle alle ausprobieren. Nichts ist viel zu Okay, ein bisschen. Ja, ja. Immer rühren, immer rühren. Und unten ist das gar nicht. nicht so einfach, das mit dem Karamellisieren. Guck mal, jetzt ist es jetzt ist schon dunkel. Jetzt ist <lacht> oh, hau! rum. Fleisch, Fleisch. 哈哈哈哈哈哈哈哈放在冰冰里面呃这个吃 15 现在放，你压力给我煮一煮，十五分钟。什么？好，我们现在煮肉的时时间，我们可以做米饭。我们 15 rice for me. Okay, we have twenty 嗯, 太多了 wie heißt unser Essen? Hongshouro. Ich habe gedacht, so fettes Fleisch werde ich nie essen. Köstlich. Gut,